I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Ich kann leider nicht singen, deshalb habe ich den Text jetzt nur gesprochen. Aber vielleicht kennen Sie den alten Song von den Animals, der später auch von, von Joe Cocker aufgenommen wurde. Auf jeden Fall, ich habe also diesen Hit kürzlich im Radio gehört und dann kam mir folgender Gedanke. Auch wenn Sie es nicht in diesen Worten formulieren würden, aber das ist der Wunsch von fast allen Menschen, die in meine Praxis kommen. Sie beten zwar nicht um Hilfe von oben, aber Sie wünschen sich, was Sie dem Partner mitteilen, würde genauso bei ihm ankommen, wie Sie es meinen. Und das heißt in der Regel Meinung. So wie es im Song heißt, ich bin voller guter Absichten. Aber gute Absichten sind nicht genug. Um eine Beziehung ein langes gemeinsames Leben durchzubringen, braucht es mehr. Die gute Absicht muss auch beim Partner so klar ankommen, wie sie gemeint ist. Aber wer ist denn verantwortlich, nicht missverstanden zu werden? Der Sender oder der Empfänger? Nein, es ist nicht beide. Es ist jeder für sich. Das wirkliche Leben lehrt uns, wenn mehrere gleich verantwortlich sind, dann ist oft keiner verantwortlich. Deshalb finde ich es besser zu sagen, jeder ist für einen anderen Teil verantwortlich. Der Sender muss sich bemühen, seine Mitteilung so zu bringen, dass sie für den von ihm gewählten Empfänger weniger missverständlich ist. Und dabei hilft es nichts zu behaupten, alle anderen verstehen mich, nur du nicht. Wenn man sich diesen Partner ausgesucht hat, dann muss man sich auch um Genau diesen Bemühen. Das Gleiche gilt für den Empfänger. Es reicht nicht zu sagen, alle anderen verstehe ich nur dich nicht. Jeder ist verantwortlich für den Austausch in der Partnerbeziehung, für die man sich entschieden hat. Und wie in allen meinen Videos gilt auch hier das gleiche Grundprinzip. Je mehr ein positiver Bias besteht, dass man also nicht nur davon ausgeht, wie es im Song heißt, my intention so good, sondern dass man auch davon überzeugt ist, auch der Partner hat, positive Absichten. In anderen Worten, wenn beide das sichere Gefühl haben, mein Partner bemüht sich, es mir leicht zu machen, ihn zu verstehen und bemüht sich, mich zu verstehen, dann werden beide in einer Beziehung sich nicht ständig damit beschäftigen, wer ist schuld an einem Missverständnis, sondern beide sich nur dafür interessieren, wie können wir uns besser verstehen. Und wie kommt man zu diesem positiven Basis, Also diesem sicheren Gefühl, mein Partner meint es gut mit mir. Richtig. Das Einmaligste Liebe ist die Wohlfühlübung, mit der man das erreichen kann. Wer sie nicht kennt, erfährt alles darüber auf meiner Webseite couplecoaching.de.